Ja, ach der yeah, her, yeah. ach ja. Hm. Sie, ein, drei, schön, sie hier anzutreffen. Ach ja, sie auch. Das ja, freut mich also, ja sehr. Haben ja. Sie eine schöne Maske? Ach ja. Ach, das ist gar keine Maske, das ist ein Monokel. Ja, Monokel, also ein großes Monokel. Ne? Ach ja, so trägt man das heutzutage, ne? Ja. Ja, Prost. ja Prösterchen. Es ist der zirkus Marxismus maskenball Während der fasten Zeit krieg ich den Hass. Lug und Trug, für den guten Ruf, zum Festfahren, Festfahren. Lügner wachsen, Pest Nase. Lug und Trug, beim Maskenball für den guten Ruf, beim Maskenball zum Festfahren, Festfahren. Lügnern wachsen, Pest Nase. An der Schleier behindern die Küsse, Masken die maskieren die Lüste, Sucht und Sühne, Lust und Bühne, das sich verwechselt mit der süßen gemeinschaft die Grenzen des Seins, Kraft ihrer Eintracht verneint hat, das vereinfacht soziale Regeln, hinter Schleiern in reden. Diese Masken wecken Begehrlichkeiten und sie verdecken die Ehrlichkeiten, denn das hier fordert Fassade und Vorhang, falscher Warten vor Wahrheit den Vorrang, die Part wie ein Vorwand, sie rühmen sich mit Lügen, Geschichten, trüben die Sicht, solange Identität!